Herzlich willkommen zu diesem Video. Dies ist mein erstes Video, was ich veröffentliche. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt und es sind ganz viele Gedanken in meinem Kopf über alles Mögliche, über das ich sprechen könnte. Und vielleicht merkst du auch, dass ich jetzt nicht so gewohnt bin, vor der Kamera zu sprechen. Ich stelle mir auch vor, in Zukunft öfter mal Zweiergespräche oder Dreiergespräche zu machen mit anderen Freunden oder... Menschen, die, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, und wo ein Austausch nützlich ist, ja, bestimmte Gedanken zu teilen und ja, mal sehen, wie das wird. Vielleicht wird dies auch erstmal ein kurzer Teaser, wo, es, wo ich äh, hauptsächlich dir erzähle, worum es mir im Wesentlichen geht und was mögliche Inhalte weiterer Videos sein könnten. Vielleicht bist du ja auch durch meine Webseite überhaupt auf dieses Video gekommen. Seit ungefähr vier Jahren betreibe ich einen Blog für Verjüngung und Gesundheit und Macht der Gedanken. Und das ist für mich eine Ansammlung wichtiger Themen, in denen ich im Vordergrund aus dem Blickwinkel des Gesundseins oder die Gesundheit zu erhalten oder auch gesund zu werden, Heilung zu bekommen, Heilung zu finden entsprechende Artikel zu schreiben, die mal von der Warte unserer Kraft der Gedanken ausgehen, mal auch von dem Aspekt, dass alle Ursachen im Geistigen liegen und auch zu ganz konkreten körperlichen Empfehlungen oder so, die die ich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung äh, nützlich finde, zu teilen. Jedenfalls habe ich jetzt inzwischen etliche Artikel geschrieben und bis jetzt auch, mich eher davor gescheut, mit Videos anzufangen. Und jetzt will ich dir erstmal erzählen, warum ich das jetzt doch mache. Die, der Anlass ist, dass die jüngere Entwicklung im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen, Verordnungen mich doch arg geschüttelt haben und ähm, in mir so einen, einen Impuls ausgelöst haben, dass ich mich mehr einbringen muss einfach dass ich meine Wahrheit auch mit ins Spiel bringe und nicht einfach nur auf dem Sofa sitze und die Show genieße oder dem Plan abstrakt vertraue. Davon ist ja oft die Rede, vertraue dem Plan, trust the plan. Alles läuft gut, alles ist wunderbar. Dies ist zwar einerseits meine Überzeugung, aber wenn ich höre, dass durch Impfungen ein Drittel der alten Menschen eines Altersheims unmittelbar nach der Impfung sterben, dann kann ich da nicht einfach nur, nur hinschauen und das als Show wahrnehmen. Also mich, Diese Nachricht hat mich zum Beispiel sehr, sehr traurig gemacht und hat mich auch erschüttert. Und ich habe mich angefangen zu fragen, was, was kann ich denn jetzt von meiner Position aus mehr machen? Wie kann ich mich mehr einbringen? Ist es überhaupt sinnvoll, die Art und Weise, wie ich mich bisher eingebracht habe? Was macht Sinn? Das sind alles so Fragen, die dich wahrscheinlich auch bewegen, auf die eine oder andere Weise. Und ja, ich hatte bis Ende letzten Jahres eine Weile auf Twitter zugebracht und habe gemerkt, dass, es da, dass ich da viele Menschen treffe, die, denen es, die, die eh nicht kritisch denken und Redpilled sind, also die rote Pille geschluckt haben und, und durchschauen, was weltweit läuft dass es aber auch sehr viele gibt, die schlichtweg Angst haben vor der Entwicklung, die uns zu drohen scheint. Und insofern auch eine gewisse Ohnmacht bezüglich einer angenommenen Allmacht einer alten Elite, wo ich zum Beispiel überzeugt davon bin, dass diese Elite schon weitgehend entmachtet ist. Und ich habe eine positive Grundüberzeugung, die ich wirklich tief im Herzen spüre und die nicht nur basiert auf den Informationen, ja, die ich gefunden habe. Ja, Bei der Gelegenheit möchte ich auch sagen, dass ich in diesen vier Jahren wirklich überwiegend im englischsprachigen Raum, eigentlich noch genauer im amerikanischen Raum, meine Informationsquellen gefunden habe. Und irgendwann habe ich zwar auch ein paar Kanäle hier in, in deutscher Sprache oder von Deutschen oder Schweizern äh, gefunden, die ebenfalls als Absicht äh, ganz klar haben, dass sie aufklären wollen, dass sie sozusagen jedem Besucher zeigen möchten, was wirklich läuft hier in der Welt. Aber ja, in meisten Fällen ging das nicht so sehr tief. Und ich habe die tiefer gehenden Informationen wirklich lange Zeit überwiegend im englischsprachigen Raum nur gefunden und irgendwann bin ich da auch auf eine Adresse gestoßen, ich kann ja auch sagen, bei wem, der heißt Charlie Ward, ein Engländer, der in Spanien lebt und auf verschiedene Weise schon länger ein, ein ziemlich guter Insider ist für viele Informationen und dieser Mann hat Egal wie, wie wahrhaftig seine Aussagen sind, zumindest eine Ausstrahlung, eine mutmachende und vertrauenserweckende Ausstrahlung für mich. Und es ist für mich deshalb auch alles andere als unergründlich, warum er so viel Zulauf hat. Also ich weiß nicht, im Augenblick hat er glaube ich schon über 11 Millionen Abonnenten seiner Webseite und das ist eigentlich eine unglaubliche Zahl so und es ist eigentlich sehr offensichtlich. Wir alle wollen nicht Bestätigung haben in unserer Ohnmacht, sondern im Grunde unseres Herzens möchten wir ja mutmachende Zusprüche, mutmachende Videos, Statements, Informationen haben, die, die uns dazu bringen, uns in gelassener Form von dem alten Desaster, von dem alten Albtraum zu verabschieden und dann wirklich einen Schritt oder mehrere Schritte ins Ungewisse zu wagen. Ja, und irgendwie habe ich mir gedacht, also das mag wohl das eine oder andere deutschsprachige Video geben oder einen Kanal geben, der diese Kriterien auch erfüllt, also mutmachend zu sein und auch, auch die, die Spiritualität im, im Ganzen genügend zu würdigen. Das tut der Charlie Ward übrigens auch zunehmend. Für mich ist das eine sehr spannende Geschichte, jetzt sowohl das Weltliche zu betrachten, als auch die höhere spirituelle Ebene in den Vordergrund zu setzen. Und ja, ich habe also vielleicht auch bisher aus irgendwelchen äh, nicht so wichtigen Gründen ja keine Kanäle im deutschsprachigen Raum gefunden, die, die genau das wirklich erfüllen. Oder sagen wir mal, ich habe ein, zwei Kanäle gefunden, die... die mir auch eine Weile geholfen haben, die ich dann aber auch irgendwie zu, zu eng fand oder... oder ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe gedacht, okay, ich ähm, mache jetzt auch Videos und äh, alles, was mir zu fehlen scheint, in dem ganzen Medienwald, im alternativen Sektor, das kann ich einfach munter dazu beitragen und ja, ich freue mich, wenn du mich dabei begleitest und vielleicht auch diesen Kanal jetzt schon abonnierst, auch wenn dies jetzt erstmal nur das erste Video ist. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich eine tiefe Überzeugung habe, dass die Krise, in der wir uns jetzt befinden, wirklich auch eine Chance ist. Also Krise ist griechisch, kommt aus dem Griechischen und ist in der Übersetzung Chance. Und das ist also mehr als eine Chance. Also wir stehen, glaube ich, wirklich an einer Schwelle eines ganz neuen Zeitalters, wo die bisherige Struktur, die uns eher versklavt hat, durch das Geldsystem oder auch durch andere Maßnahmen weltweit, dass dieses System jetzt gerade dabei ist, vollkommen kaputt zu gehen, beendet zu werden. Die Entmachtung ist schon weitgehend geglückt. Wer dazu beiträgt und auf welche Weise, das will ich jetzt in diesem Video nicht, nicht näher erläutern. Da gibt es auch viele Informationsquellen, die dir da helfen mögen und einige davon setze ich auch in unter dieses Video als Link. Und Zusätzlich lade ich dich auch ein, weiter in meiner Webseite zu stöbern, zumindest solange es keine weiteren Videos von mir gibt. Und dort findest du also zu einigen Themen, auch zu diesen eher aktuellen Corona-Themen, mehrere Beiträge, aus denen du auch schon nützliche Informationen ziehen kannst. Ja, und vielleicht ist es das jetzt erstmal. Na, ja, wenn mir noch was einfällt, dann werde ich das noch hinterher setzen, bevor ich das dann endgültig veröffentliche. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen und ja, vielleicht magst du auch jetzt schon den Kanal abonnieren, um auch rechtzeitig informiert zu sein, wenn das nächste Video kommt. Und das kommt auf jeden Fall. Dankeschön und Tschüss.